Oh, du siehst hier ein Tattoo. Ich möchte jetzt mal den Leuten was sagen, die letzte Mal gesagt haben: Oh, wie kannst du denn ein Tattoo haben? Oh, du siehst so fürchterlich aus. Und Leute haben das auch noch geliked und so weiter. Ganz kurz, ganz, ganz kurz, okay? Pass auf. Du kommst auf hier auf diesen Kanal, ja? Ich meine, ich bezahle Leute, dass die Videos mit mir zusammen machen, ja? Du kriegst die ganzen Infos kostenlos, okay? Das ist so, als wenn jemand ein Obdachloser zur Tafel geht, ja, wo er Essen bekommt. Und dem Menschen, von dem er das Essen bekommt, an der Essensausgabe, zu ihm sagt, boah, du hast aber hässliche Schuhe. Er ja, sagt mal, geht's noch überhaupt? Sag mal, schämen die Leute sich nicht zutiefst einfach nur, was hat denn mein Tattoo mit dem zu tun, was ich gerade hier machen will, was ich, was ich gerade sagen will? Das ist doch meine persönliche Sache, ja. Das ist doch auf einer ganz anderen Ebene, ja. Ich mache doch einfach nur ein, ein Video, an dem du partizipieren kannst, ja. Also hör doch auf meine Stimme, ja. Es ist die Leute, die sich anscheinend nicht auf das Wesentliche konzentrieren können und ganz weit weg von ihrer Mitte sind, ja. Und deshalb sage ich einfach nur, du tust mir so leid. Und deshalb bist du schon bestraft genug, verstehst du, was ich meine? Das nochmal kurz als Nebeninfo. Jetzt kommen wir zu etwas sehr Erfreulichem, und zwar im Video. Ich habe was Phänomenales aufgedeckt. Äh, Phänomenales auch, dass du es geschafft hast, vom Greenscreen grünen Pullover anzuziehen. Alles klar, Patrick. Was noch niemand auf der Welt jemals gesagt hat, ja, über diese beiden Stoffe. Gerade über koloniales Silber. Also, pass mal auf. Schon mal gefragt, welcher Stoff ist stärker? Kollidiales Silber oder Oreganoöl? Gibt es anscheinend irgendwelche positiven Synergieeffekte oder sogar negative Wechselwirkungen? Das alles heute bei X-Faktor das Unfassbare. 2016 gab es eine Studie, die behauptet hat, es gibt einen Synergieeffekt zwischen kolloidalem Silber und Oreganoöl. Denkt ihr, diese Geschichte ist wahr? Oder hat Simon ein Mitarbeiter seine unbezahlbaren Editor-Skills eingesetzt, um euch zu täuschen in dieser Studie? Die Geschichte ist wahr. Diese Studie gibt es wirklich. Man sagt in Studien auch mittlerweile schon immer häufiger, dass Oreganoöl oder nanobasiertes Silber, ja kollidiales Silber, dort eingreift, wo viele Antibiotika vielleicht sogar versagen, und zwar gegen multiresistente Keime. Ja. Aber nicht nur das, denn normal die sekundären Pflanzenstoffe nun mal darin ja, zeigen diese Wirkung, oder auch nanobasierte Silberpartikel sehen wir hier. Ja. Und jetzt hat man Folgendes gemacht, man hat bestimmte Erreger genommen, und zwar alle häufigsten Erreger, die es so gibt, ja, Staphylococcus aureus, E. coli, multiresistente Keime und so weiter, haben und die hat man aufgetragen. Dann hat man Oreganoöl und kollidiales Silber genommen und hat geschaut, was passiert. Da gibt es zwei Werte, die bestimmt worden sind, MIC und MBC. MIC beschreibt die Mindestkonzentration des Substrats, in dem Fall Oregano oder Silber, bei der noch eine Inhibition des Erregers stattgefunden hat. Das heißt, wie wenig noch genommen werden kann, dass überhaupt noch was verhindert worden ist. Und MBC heißt die Mindestkonzentration, bei der noch ein Bakterium gestorben ist. Ja? Ziemlich logisch, oder? Okay, diese beiden Werte wurden dann dementsprechend bestimmt. Und man sieht hier, dass äh, das kollidiale Silber erstens in den ersten Reihen nicht so gut abschneidet, im ersten multiresistenten Keim und so weiter, drei bis vierfach weniger so effektiv ist wie dementsprechend das Oreganoöl. Was man aber dementsprechend doch sieht in dieser Art von Studie, dass sie gegen Gramm-Negativ-Bakterien, ja, zum Beispiel der E. coli, etwas besser wirken. Ja. Was heißt das jetzt? Das Ganze heißt, dass man das gar nicht so wirklich vergleichen kann. Denn wie wir sehen, ist das Oreganoöl in, Mikro, äh, in Milligramm pro Milliliter angegeben und das... Kollidare Silber nun mal in Mikromol. Wie kann man diese beiden miteinander vergleichen? Eigentlich gar nicht, bis man etwas anderes hinzufügt und zwar diese beiden nochmal zu einem anderen Test hinzuziehen. Und jetzt hat man folgendes gemacht, man hat beide Stoffe miteinander kombiniert und bestimmten Erregern ausgesetzt. So, in dem Fall dieser Erreger, Staphylococcus aureus meine ich ist es, in Abbildung 4. Und dort wurde dann dementsprechend gezeigt, dass in der Kontrollgruppe natürlich der Wert weiter nach oben steigt, die Bakterien ne, exponentiell natürlich wachsen. Und der Körper, anscheinend nicht, weil die Zellen nicht anscheinend suffizient sind, um diese zu bekämpfen. So, jetzt sieht man die Konzentration beim Oreganoöl sofort nach unten. Ja, nach dreieinhalb Minuten bereits völliges Erregersterben. Das sehen wir nicht beim Gemisch mit dem kollidialen Silber und Oreganoöl zusammen. Dort erst nach sieben Stunden. Und alleine kollidiales Silber erst nach 24 Stunden. Jetzt hat man noch genommen die Erreger, wo die gramm Negativbakterien, ja. ähm, wo das Cholidlasilber anscheinend sehr, sehr gut war. Und ähm, so verleiben wir uns die auch mal ein. Und hier sehen wir, dass in dieser Konzentration in dem Fall auch das Oreganoöl mit dreieinhalb Minuten halb so lange gebraucht hat, wie das Silber mit, mit circa sechs Minuten. Beziehungsweise die Mischform hat doppelt so lange gedauert wie das Oreganoöl alleine. Und das Silber alleine dann nochmal vier Stunden sogar. Dann gab es noch eine weitere Form, die man dann weiter noch getestet hat, und zwar das E. coli, die mutierte Form, ja, zum Beispiel Ehek war auch eine mutierte Form des E. Colis übrigens, ja, und auch hier sehen wir ebenfalls den gleichen Trend. Wir sehen, wenn man das eben damit verdünnt hat, das äh, Oreganoöl mit dem Silber, dann war das eben nicht so suffizient anscheinend, ja, beziehungsweise auf die Zeit natürlich auch gerechnet. Jetzt habe ich mich gefragt, hm, womit kann das zusammenhängen und warum jetzt auf einmal Synergieeffekte? Eigentlich ist Ore Oreganoöl doch alleine viel, viel stärker. Moment. Also habe ich folgendes untersucht. Und zwar um die Bioverfügbarkeit und die Akkumulation. Anscheinend gibt es keine Akkumulation von Oreganoöl, das heißt, es ist da und es wirkt. Es ist nicht da, wirkt es nicht, das heißt, es gibt keinen Nachwirkungseffekt. Es ja? das gibt heißt, keinen Zeitversetzeneffekt. Den gibt es aber sehr, sehr wohl beim kollidialen Silber. Und zwar, da, zunächst müssen wir erstmal wissen: Kondyllein Silber ist ultra klein. Ja? Wir sprechen hier von 15 Nanometern ungefähr. Das sind noch eher größere Partikel, es gibt sogar noch kleinere Partikel. Das heißt, es ist ungefähr siebenmal so groß noch wie ein Liposom. Ja? Jetzt, was gemessen worden ist, das ist sehr, ja sehr interessant, dass nach 81 Tagen anscheinend eine sehr, sehr große Akkumulation von Silberpartikeln in der Leber und in der Niere zum zu finden, worden, zu finden sind. Ähm, womit kann das zusammenhängen? Also zwei Sachen. Erstens als, aller, als allererstes, also nach 30 Tagen geht es auch wieder raus. Also keine Sorge. Ja, das sehen wir zum Beispiel hier auch in der Konzentration von Urin und Kot. So. Das Interessante ist aber noch zu wissen, jetzt nochmal vielleicht sage ich mal, oh Gott, aber wenn die Konzentration noch so hoch ist anscheinend, über eine bestimmte Zeit erstmal, hat man gemessen, 200, in einer anderen Schule habe ich bereits, zum Verifizieren jetzt nochmal hier, 250 Mikromol von Silber, ja, ist, der Konzentration, ist die Konzentration bei der alle Krebszellen gestorben sind und alle Erreger getötet worden sind. Das ist richtig hoch konzentriert, 250 Mikromol. Und anscheinend ist das die Konzentration, bei der, wie ich euch den Studien gezeigt worden ist, fast keine eigenen Körperzellen, das heißt Hämolyse, passiert. Das heißt, die Zellteilung, die Teilung, die Zellteilung, die die Teilung von roten Blutkörperchen, ja, das heißt die Zerstörung ja, durch Silber, immer noch bei 250 Mikromol. Mol unfassbar gering, hundertmal so gering wie bei Oreganoöl zum Beispiel. Ja? Von daher an, das nur mal so am Rande, ja, falls Leute jetzt direkt Panik entwickeln oder sonst was. Ja? Natürlich empfehle ich natürlich nichts, irgendwas einzunehmen. Da ist das natürlich ganz, ganz klar. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja? Ich sage nur, was in den Studien steht. Das Interessante ist aber noch zu sehen, dass jetzt kommt das ganz krass entscheidende Quintessenz und für die Leute werden jetzt belohnt, die nur bis zum Ende geschaut haben. Also, bitteschön. Daumen nicht vergessen, du weißt schon, was ich meine, ja, sonst wofür mache ich den ganzen Scheiß und Kommentar. Also, pass auf, das Silber, was dann akkumuliert wird im Gewebe, ja, das ist labil. Und warum es sich akkumuliert, und zum Beispiel Liposomen oder solche Sachen halt nicht in dem Maße, das ist relativ simpel, und zwar, weil das Silber irgendwann oxidiert wird. Das heißt, Punkt 1, super positiver Effekt. Es wird oxidiert, das heißt, es spendet Elektronen. Das heißt, Silber ist ein Elektronenspender ja? und ein Elektronendonator ist nichts anderes als ein sehr, sehr starkes Antioxidant. Ja? Denn es puffert so gesehen Radikale, die ja Elektronenmangelverbindungen sind. Gleichzeitig, wo es Elektronen spendet, ja, akzeptiert es aber Schwefelverbindungen. Das heißt, es akkumuliert Schwefel. Das heißt, wenn man es eigentlich machen wollen würde, sowas in die Art, dann die alles rein theoretisch, ne? dann konnte die alles Silber und mit Schwefel zusammennehmen. Warum? Weil dann Metallothione entstehen. Das sind bestimmte Komplexverbindungen, die Schwermetalle binden. Ja, ganz, ganz schön. Das ist das wusste noch niemand bisher auf der Erde. Ja, glaube ich. Ähm, das gibt es auch Studien dazu über Metallothione, ja, die natürlich antioxidativ wirken. Natürlich, weil zuvor das Elektron abgegeben worden ist, was radikale puffer. Das heißt, es flutet dich mit Elektronen und diese Schwefelverbindungen, Thiolverbindungen sind immer diese Stoffe, die Schwermetalle binden, das sehen wir hier auch in den Studien, und diese dann dementsprechend einen Doppeleffekt effekt haben, ja, bzw. Dreifacheffekt haben, antibakteriell, antiviral, Krebszellenzerstörung, Schwermetallausleitung, Elektronenspender. Armen Leute. ein kurzer Einschub zum Thema Schwermetalle und Metallothione. Schwermetalle binden sich an Proteine in unserem Körper, was zum Beispiel zu Autoimmunkrankheiten führen kann. In der Regel kommt es nun zu Proteinphosphatase, das heißt Metallothione werden gebildet, sollten zu viele Schwermetalle in deinem Körper sein. Diese Metallothione binden nun das Schwermetall. Diese Funktion des Schwermetallbindens wird auch zum Beispiel durch kollidiales Silber erfüllt. Wer mehr solche krassen Fakten in die... Ins Gesicht haben möchte, bald mein Schwermetallausleitungskurs, das war noch ein ganz kleiner Ausschnitt daraus. Dort arbeiten vier Leute gerade dran. Der wird jetzt sehr bald fertig werden und der wird alles zerbersten in die Richtung, auf jeden Fall. Das ist nicht pseudowissenschaftliches, dies, das, das ist wirklich Fakten, tut mir leid, der Aussprache, in die Fresse. ja, Richtig Fakten in die Fresse. Und äh, darauf bin ich sehr, sehr stolz. Da gibt es auch mit Ernährung, Plan und so weiter. Also, ich entwickle auch ein eigenes Supplement noch dafür und dies, das. Also wirklich, mein Herzblut ist da drin, Leute. Wie gesagt, aus Silber hätte auch niemand, hätte die Welt auch nicht erfahren, hätte ich mich ja nicht äh, monatelang jetzt Hintergeklemmt, um solche Sachen herauszufinden. Genug Werbung für mich selbst, das war's. <lacht> Nein. Also, ich würde mich freuen, wenn einen Daumen nach oben auf jeden Fall. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken, damit ihr informiert werdet, um solche kostenlosen Infos natürlich für euch äh, zur Verfügung zu stellen. Natürlich, mache ich sehr, sehr gerne für euch. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, für kostenlose Infos würde ich sagen, oder? Wir sehen uns. Macht's gut, mein Freund.